Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Das Rezept heute ist eine leckere Nascherei und zwar mit der Kokos-Mandelcreme, die ich hier habe. Und was man daraus Schönes machen kann, zeige ich euch. Und wenn ihr das nachmachen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, am Ende des Videos, erkläre ich euch nochmal, wie ihr an das Rezept rankommt und wo ihr den Link findet. Also, ich lege los für euch. So, ihr habt gesehen, wie es geht. Das sind also dann nachher die fertigen Pralinen, Bällchen, Kugeln, nennt wie ihr es wollt. Hauptsache es schmeckt und das tun sie verdammt nochmal. Sehr, sehr, sehr sogar. Und von daher, wenn ihr es nachmachen möchtet, schaut nach unter www.veganik.de. Schaut in die Mitte, scrollt runter. Dort seht ihr dann den eigenen gratis E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt, Rückmeldung oder sonst was, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@ veganik.de Dann war es das für heute. Ich lasse mir diese kleine leckere Kugel gleich schmecken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!